Herzlich willkommen zu unserem heutigen Beitrag. Mein Name ist Bernhard Rohe. ich bin geschäftsführender Gesellschafter von VIEW Systems. Wir setzen Industrie 4.0 um mit einem Betriebssystem für die Fabrik Industrie VIEW SF als Plattform für die Implementierung, für die Transformation hin zur digitalen Produktion. Wir wollen heute den Unterschied herausarbeiten zwischen der Smart Factory Plattform und MES. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass MES Informationen über die Dinge in zentralen Algorithmen verwaltet. Aus der Produktion werden relativ wenig Daten übernommen. Mengen, Zeiten, das ist so gut wie alles. Zentrale Algorithmen, die von Menschen bedient werden, die von Menschen ausgelöst werden, ohne Klick, ohne Eingaben, erfolgt da so gut wie gar nichts. Das ist also eine Software, die schon lange vor Industrie 4.0 bestand. Industrie 4.0, die Implementierungsempfehlung für, die, für das Zukunftsprojekt, besagt etwas ganz anderes. Intelligente Produkte verfügen über das Wissen ihres Herstellungsprozesses und unterstützen aktiv den Fertigungsprozess. Intelligente Produkte, jetzt weiten wir das mal aus, intelligente Produkte, Maschinen und Werkzeuge, die sind also selbst intelligent, das heißt, die sind nicht darauf angewiesen, dass Daten über sie verwaltet werden, sondern sie verwalten ihre Daten und ihre Prozesse selbst. Und genau da liegt der erste große Unterschied. Das kann man also mit MES, mit dieser in die Jahre gekommenen Strategie, von oben nach unten zu planen, Dinge über Informationen, über die Dinge zu verwalten, gar nicht wirklich realisieren. Das ist der Grund dafür, dass wir von View Systems eine komplett neue Software entwickelt haben, Ab dem Jahr 2014 in etwa. Und diese Software, wir nennen es das Betriebssystem für die Fabrik, also die Plattform für Smart Factory, verbindet sich und integriert alle Maschinen, alle Werkzeuge und alle Produkte. Lassen Sie uns genauer hinschauen, wie das funktioniert. Der erste Schritt zur Smart Factory ist die Vernetzung sämtlicher Wertschöpfungsteilnehmer. Maschinensteuerungen übertragen über OPC UA sämtliche Informationen, also alle Details des Prozesses an einen digitalen Zwilling, der im Industry View SF, also auf der Plattform, verwaltet wird. Anschließend hat jeder digitale Zwilling seine eigenen Daten und seine eigenen Algorithmen, mit denen er intelligenter wird als die Physik selbst. Das gleiche wird für Werkzeug durchgeführt und Produkte, mit dem Unterschied, dass die Datenquellen unterschiedlich sind, wie zum Beispiel beim Produkt, das ist das caq system beim Werkzeug ist es der Mensch, der das Werkzeug aufbereitet. Es kann allerdings auch eine Werkzeugsteuerung sein. Die digitalen Zwillinge sind also Modelle der realen Produktionswelt. Maschinen, Werkzeuge, Produkte und alle anderen Wertschöpfungsteilnehmer sind jetzt in der Lage, für sich mit ihren eigenen Algorithmen, also nicht wie beim MES mit zentralen wenigen Algorithmen, sondern mit ihren eigenen Algorithmen zu arbeiten und die gesamte Produktion intelligent zu machen. Dabei stehen den digitalen Zwillingen in Echtzeit alle Informationen zur Verfügung über die Vernetzung mit ihren physikalischen Pendance. Der nächste Realisierungsschritt ist, die Informationen der digitalen Zwillinge von Wertschöpfungsteilnehmer an die Arbeitsplätze der Produktionsmitarbeiter zu bringen und an, die, an das Produktionsteam zu bringen. Dazu bietet Industry View einen offenen Designer, mit dem ich beliebige Applikationen zu beliebigem Zeitpunkt bauen kann. Daten allein machen eine Maschine nicht intelligent. Wir brauchen Algorithmen, die auf bestimmte Situationen reagieren. Ein Beispiel sind die Lagertemperaturen, die in der Maschinensteuerung vorhanden sind, die IndustryView SF über 3D-Modelle direkt zum Instandhaltungsmitarbeiter transportieren kann. 3D-Modelle verwenden wir in IndustryView, also in der Plattform für Smart Factory, auch für das Werkzeugmanagement und für die Verwaltung von Werkzeugteilen. Mit dem 3D Model Editor entstehen neue intuitive Bedienoberflächen. So entstehen komplett neue Anwendungen, die das aktuelle Produktionsgeschehen visualisieren. Und auch die Planung läuft komplett anders als im MES, nämlich die Maschinen planen selbst. Die Maschinen sind in der Lage, mit ihren eigenen Algorithmen alle Details zu berücksichtigen, die für die Planung exakter Vorgänge erforderlich sind und die auf Echtzeit reagieren, sodass zum Beispiel Störungen sofort zu einer Planänderung führen. In einer Smart Factory sind sämtliche Details bekannt, sodass auch Analysen tatsächliche Fehlerursachen ausweisen können. Also wie oft passiert, welcher Fehler, wodurch wird er verursacht. Und nur wenn ich die Fehler im Detail kenne, kann ich sie vermeiden. Smart Factory lebt von Details. Smart Factory lebt von einer neuen Technologie der digitalen Zwillinge, die in Echtzeit mit der realen Produktionswelt verbunden sind. Smart Factory lebt davon, dass Maschinen und Werkzeuge und Produkte mit Mitarbeitern in Echtzeit kommunizieren können. Nur so können Fehler vermieden werden, nur so kann die Produktivität maßgeblich gesteigert werden. Vielen Dank dafür, dass Sie dabei waren und ich bis zum nächsten Mal.